Apfel. Apfel, nice. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Minecraft Projekt Fight Und heute werden wir auf die Oberfläche gehen, aber also zuerst warten wir noch bis die Öfen fertig geschmolzen sind Und wir legen los Jo Ah genau, ja. Okay, der ja, erste ja. ist fertig. Und der zweite? Ach, du denkst, wohin nicht? Ja, nein, der ist noch nicht fertig. Achso, okay, passt. Ja, die ist... Ah, ein Schärfe, was ist das wegen dir? Ähm, um, ein Schärfe, ich werde ja noch prächtig. Ja. Ein Schärfe für 3 natürlich. <lacht> Oder geh ab der Bogen, auch nice? Ah ja, das kennt ich eigentlich. Mit einem Arm, du könntest die eigentlich machen. Mhm. Soll ich jetzt machen wir? Ja, oder so, Dias. Oder Dias. <lacht> ja, so. Nein, machen wir noch Dias, das können wir eh immer noch machen. Mhm. Geben wir wieder schöne, volle, neue Spitzhacke. Mhm. Diesmal nicht so blade mit 5 Levels verzaubert, sondern mit Arm mit einem Level und die gleiche Verzauberung kriegt. <lacht> mm. <lacht> habe mir nur verklickt, wegen der Texture joback und wegen der Version mm. war es ein bisschen uneindeutig. Ja. Ja, oh, ah, ist denn da eigentlich Alles Okay, wenn Levels kann das eh immer mitnehmen. Mm. Ja, ich finde keine Dias. Also warum baue ich nicht Gold, Gold, Gold. Okay, das ist natürlich gut. Gold Die haue ich gleich in den oberen Ofen rein, damit es wieder da so also schon geht. Hm. Jetzt haben wir schon wieder nicht mitgestoppt, aber... So. Ja, Schi, hm? hast du noch gestoppt. Ja. Ja? Passt. Weil ich will dann eh wieder November. Ähm... Um... Über der Ehrenzahn würde ich dann eh wieder lieber wieder in die Erde ja, hinein, <lacht> als oben stehen zu bleiben irgendwo. Okay, ja, in der Nähe war wahrscheinlich keiner, weil die ganzen Items noch da sind. Mhm. Ist natürlich auch gut genug, dass du weißt, dass du lahm bist, wenn ja. nicht zum Beispiel an einem Camping ist gegangen oder so. Ja. Das ist ja eine kleine Alarmanlage. <lacht> mhm. Aber items liegen lassen vielleicht hat er sie lassen. ja. <lacht> also, um das nochmal zu sagen, in den Regeln steht ja, dass man zwölf Folgen lang ohne Fight auskommen darf. Das heißt, ich bin jetzt schon bei der 8., äh, jetzt bei der 9. Und kurz gesagt muss ich dann zum Fight machen. Und ich glaube, ich habe schon ins Auge gefasst, mit wem ich das mache. Aber bevor ich das mache, nehme ich noch ein paar Folgen auf, damit die... Ähm, gleich Verfolgung aufgenommen habe wie er und dann werden wir wahrscheinlich fighten. Mhm. Ja. Soll ich schon sagen, nein? Ja <lacht> ist er auf jeden Fall Mit dem wie uh, das bis jetzt ausgemacht habe. Und solange es nichts ändert, wird das also sein. Und ja. Ja. Ich sage jetzt bald langsam mal wieder zurück zu den Öfen Ja. Output Ich aber gerade. Und dann geht's nach oben. Ja. Ich finde echt alles, außer dir. <lacht> As always. es always, ja. Also, würd ich würde jetzt echt nicht noch 5 nochmal sagen, aber. Eigentlich ist es bei so vielen meinen, müsste man dann nicht easy schon. Mehr als ich habe. Huh? <lacht> ich verbringe da echt Ewigkeiten gefühlt. Mit der mm. Diamantensuche. Ja. Yeah. Deshalb machen wir jetzt eh mal. Was anderes. Ja, oh, machen So. Mal. <lacht> <lacht> ja, mach Gehen so. wir da rauf, oder? Auch nach oben. Hoffentlich ist kein oder so. Also. Ja. Oh. <lacht> es also ist zurzeit keiner auf dem Server, weil ich heute mal ein bisschen später spüren, aber noch alles in der Zeit, wo man aufnehmen darf. Ja. <lacht> nicht so, wie ich es einmal schon gemacht habe. Unbeabsichtigt. Unbeabsichtigt, ja. Man muss mir echt immer dran denken, weil ich würde immer gerne in der Früh aufnehmen, damit ich es dann schneiden kann. Hm. Aber das geht ja nicht, weil man erst ab 14 Uhr aufnehmen darf. Ja. Tak. Wie viel gibt die Karotte? Zwei. Ich habe eine option gell, aber. Wenn ja, ja. wir oben mit dem Hof den <lacht> <lacht> mache das jetzt im Moment. aber mal bei Items weg. Cover, cover, cover, cover. Lapis. Lapis. <lacht> <Aus> Oster Redstone. <lacht> Na, no, mache ja gleich. brauche ich brauch ja noch ein bisschen Platz für. Die Iron Axe muss ich gleich noch craften. Mhm. Und Äpfel. Äpfel werden wir dann brauchen, ja? Warte mal, kannst du kurz schauen, wie viel Gold die dann haben? 50. 50 oder? So jetzt so ein Baum, Was für Gold braucht er für einen 8. 8 Gold. Dann können wir wieder machen? <lacht> mathematisch. 8 mal 8 ist Ja, 8, das ist Gibt es sie? Ja, ist auch Ja, 6 mal. Wow, oh, diese mathematischen Kenntnisse. Ist ein Traum. Ein Traum heute, ja. 6 Äpfel brauchen wir also mindestens, damit wir dann 6 goldene Äpfel hätten. Und ich bin eigentlich mit 6 Äpfel, wie für die Folge eigentlich schon relativ zufrieden. <lacht> Nur, dass das irgendwie das Bergaufbauen länger dauert als gedacht. Ja, du warst ja auf Stufe. Ja, ich kenne die Kerzen da ja, weil jetzt ist es auch schon. Du <lacht> ja auf Stufe. Spannend Tag oder Nacht ist. Und wo bleibt unser Klickbeleft? <lacht> Tag oder Nacht. Soll ich bevormausigen craften? Jetzt schau mal aus. Jetzt kommt es langsam mehr da. Ja. Ja. Jetzt wird es spannender. <lacht> ich glaube ich hier Wasser. Du krass. Und wir haben die Ich Na. soll gerne mal craften, wenn wir rausgehen. Aber ich sag, wir lassen uns davon nicht abhalten, oder? Weil. No. Kraft ist jetzt jedes Mal gehört, wenn ich ausgeben will. Dirt ist ja. halt. <lacht> ja. Jedes Mal ist der beim <lacht> <lacht> <lacht> mhm. rausgehen. Nacht natürlich. Leo. Ja. So. Eisen. Axt. Was sagst du? Und? Ich kann es ja am Boden machen, aber hm. brauche ich diese Züge nicht. So, spring mal. Ja. Enderman. Es zwar so. eigentlich dumm ausgleichen, weil man das 100 Meter weit sieht, aber. Was soll ich sagen? Hm. Ich die, gibt Bierkehre Äpfel? Ich würde sagen voll. ja, aber. Ja. Es ist rein theoretisch kaufelbaum. Hm. Da ist. Ich glaube eher sogar weniger denn <lacht> ich brauche nur Birke. Ich war nur Birke. Ey, es wäre nicht so gut, wenn eine Birke keinen Apfel gibt. und brauche jetzt nur oder? Da hinten ist so Wanne. Und Hä? Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, ob die Äpfel geben. Kann man das irgendwie beschneiden? Nein, nein. Lass da so ein Braun drauf. Okay, ich glaube, die geben echt keine Äpfel. Das war's. Ich bin gerade echt nicht live. Dann geh. in welche Richtung? Boah. So. Ja. auch ignorieren ist gar nicht im <lacht> Weil sonst. die pusten die Boosten pusten die Ich würde oh, oh, äh. <lacht> <lacht> noch Birken. Uch, Schlucht. What? Äh. Warum? Was für ein Klick ist das? Jetzt habe ich schon geklickt beim Diamanten. <lacht> So, und jetzt? Euro Birke. Ich glaube wirklich, dass Deck hat... in um, dem Game. Das ist logischerweise. Ja. Hm? No. Aber ich weiß, das ist gut im Osten Außer ich weiß, da dass ja, ne? es dort auch nicht ist. Da ist dann natürlich lebbar. Ja, maßes Aber ich glaube, die Games eher... Wir wissen... Hm. Nein, das scherzt mir nicht ab, oder? Hä? Hey, ich kann ich... <lacht> so verbeichern? <lacht> <lacht> <lacht> oder doch? Oh. Ich brauch zum Schluss noch mal ganzes Essen, Alter. Hühnchen. Hast du Roblox? Hühnchen? Ja. ja Hier ja. in den Ja. Jetzt fängt es in den an. Na gut. Hey, ja, da, ja. Hast du das Hühnchen? Ja. Was? Ja, ist gut, ja. Helmut, kann man echt so wirklich wie ich? Hast du den schon und keine Fahrt schon Ja... Yo, ich baue mal Lieber einmal... Was sollst du eine Idee, wenn ich da kurz in die Erde gehe und mir einen Bogen baue, damit wir vielleicht die Nacht überstehen? Vergiss dir. Ich ja, aber ich würde Bäume klopfen, ja, die ganze Nacht. Ähm... Um. Na, voll, <lacht> -Zombie. Zombies klopfen. Ist, aber eins war sie ist da. Ist die Karate. Ui. Äh, was brauchen wir Ja, wir müssen noch einmal nachschauen, was alles... liegt. Das Zügel noch 5 Minuten. Okay. Also, warum haben wir nicht Forever ausgesehen? Weiß ich nicht. Ich will nur kurz craften, nur. What are you doing? Ja, ich crafte kurz. Das haben wir gerade verglichen mit den Wäumen und den Waffen. Einen Amboss. Und jetzt brauchen wir Bögen. Sticks brauchen wir so. Sticks. Wir brauchen was Und Wir brauchen Zigaretten. Also 3, immer. Wir haben ja, so. wir brauchen, bauen eins. Sehr schön. Okay. Power code press So cool. gut <laughs> So du so dünner. So, dünner. So, dünner. So, dünner. so die Bauzweige ja Ja mhm. das müssen wir jetzt noch einmal machen Genau Wir haben jetzt. Wie viel brauche ich noch? Ne? Ich viel, ja... Das ist ein Zug. Echt? Ja, gut, ja, gut da ist echt kein Sportsproblem, Hey, ne? Ey, da ist du viel zu Egal. Kann ich nur wecken? Ja, das ist total... ja. OG 1 Nummer 1 Nummer 2 2 Äh, jetzt haben wir noch ein Stil, wo einer zu haben Du wirst noch einen höheren? <lacht> ich weiß gar nicht ob ich das hier. Achso, von den Levels aus geht's nicht. Ähm, um, was mach ich halbwegs blind? Nein, ich kann die Dingborausführung. <lacht> Nein, das ist aber weg, das soll weg. Äh, bitte? echt abgenommen so jetzt haben wir ein bisschen da und der baum ist Aber es schaut nicht so aus ob der abgewehrt ich <lacht> <lacht> muss ja ein ding anfinden oder? Für ja einen besseren baum so normal so hast du alles nicht? Das ja das ist anders und entscheidend und der Warum gesagt denn da du schon Nummer noch schon. <lacht> <lacht> das? Das schauen wir uns nochmal nachschauen. Ist das ein normaler? Mhm. Yo, also ich glaube cool. Äpfel werden wir jetzt nicht schaffen. Aber ja. Gehen wir wieder, glaubst du? auf ihn gedrückt zu gehen aber wahrscheinlich ist die Zeit egal aus Sehr ja, genau warte, mach ich da noch ein bisschen so, du die Fackel weg ich geh noch die Fackel machen uh, <lacht> so viel zu früh Upprrr Upprrr nice das ist die fuck Ah, da wisst ihr ja wohl, wie Okay, ein Apfelhammer, das passt. Das verstecken wir uns auf den Anflugstreifen. Wo <lacht> oh, war die alle? Nein. Da. Jetzt so ein Bahn. Ja, Sehr, nice. Sehr nice. Kann man nichts mehr So, wieder <lacht> so, ja. passt. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu so, abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.